Wir sollen entweder eine leisere Säge verwenden oder die Sache gehen vor Gericht. kam aveli Haben Sie gleich eigene Beispiel? Wenn ja, dann bitte schreiben einen Kommentar. Dieses Video ich übersetze auf Armenisch, weil meine Muttersprache ist Armenisch. Wenn deine Sprache ist andere, bitte schreib mir und nächstes Video ich mache in deiner Sprache. Entweder gehe ich spazieren oder bleibe ich zu Hause. Jetzt kam ke genannt kam ke Entweder das oder das. Das ist einfach. Entweder muss ich Arbeit suchen oder bleibe ich arbeitlos. Jetzt kam ich bei kam wir müssen wählen zwischen etwas und etwas anderes. Es gibt immer zwei Varianten. Man muss sicher etwas entscheiden und muss etwas auswählen. Entweder koche ich zu Hause oder gehe in die Stadt essen. Entweder machen wir Urlaub in die Bergen. Oder bleiben wir zu Hause. Noch jemand hat ein Beispiel? Dann bitte schreiben einen Kommentar. Entweder muss nicht unbedingt am Anfang stehen oder in die Mitte. Entweder hat keine eigene bestimmte Stelle. Es kann am Anfang sein, es kann auch in die Mitte sein. Nur müssen wir aufmerksam und vorsichtig sein, weil ähm, wir stellen entweder und gleich kommt Verb. Entweder und Verb. Verb kommt in zweite Position. Zum Beispiel, entweder koche ich Fleisch oder Fisch. Entweder mache ich die Prüfung oder komme ich wieder zum Kurs. Probleme mit Nachbarn sollte man entweder selbst lösen oder eine neutrale Person um Hilfe bitten. Also, ich hoffe, alle haben verstanden. Wenn ja, stellen bitte ein Like und abonnieren mich. Das ist sehr nett. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.